Manu, ein Kommunalo aus Düren, MDR und MDK, der auch ab und zu mit ein paar anderen grünen Köpfe spaziert, wie zum Beispiel Sandra Schneeloch. Stadträtin in Köln. Ich mache da vornehmlich äh, Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik. Ich bin auch die Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanz. das Europaparlament, wie zum Beispiel ähm, Daniel Freund. Ich mache mir wirklich Sorgen um die Demokratie in Europa, Autokraten, Neofaschisten. Die, die an die Macht kommen und das breitet sich immer, immer weiter aus und wenn wir da nicht klare Kante zeigen, dann ist das relativ schnell vorbei mit der EU. Alexandra Gese. Ich habe viele Leute kennengelernt, äh, viele Leute wieder getroffen, die ich schon kannte, viel mit den Italienerinnen und Italienern weil ich so ja lange in Italien gelebt habe und deswegen auch ein bisschen das politische Leben betreue. Ich in den Straßen auch mit Menschen, die sich um Ortverbände kümmern. Ich bin Philipp Noack, ich bin Sprecher der, des Ortsverbands der Grünen Aachen. Wir sind hier vor unserer Geschäftsstelle in der Franzstraße in Aachen. Menschen, die Außerhalb also unserer Grenzen sind. Denmark had this amazing chance of never going into a nuclear power. So the plan was quite fantastic. Eighty-five, yeah. we had a majority in parliament to pass a law, no nuclear power in Denmark. Success story. Auch Menschen, die zum Beispiel aus alle Teile von Europa kommen. I live south of town. There's only one road going through the island in the waters. Your party is fairly new, right? We started it in 2019. Okay. Also auch Menschen, die uh, zum Beispiel sich um unsere lokalen Politiker in ganz Europa kümmern. Ich bin Jolene und ich arbeite für die European Green Party mit the Local Councillors Network zusammen mit Liliane. Ja, Teilweise Mitarbeiter, die aber auch gleichzeitig Polarlos sind. Ein sehr schöner Ort, wo, wo wir wirklich diese wilde Natur eigentlich mitten in der Stadt haben. Ja, Also wirklich wild, weil hier es wird auch was gemacht, äh, gemacht für die Fahrradmobilität. <lacht> Es gibt auch Leute, die bei uns aktiv seit Jahren sind, wie... ...Sibylle Hausmann, Dezernentin für Arbeit, Bildung und Integration. Oder soll ich sagen, Grüne. Und so nebenbei Grüne. Ich freue mich jedes Mal, unterwegs zu sein mit diesen Menschen und diskutiere über ja natürlich Politik, aber auch über, woher sie kommen, wie sie bei den Grünen gekommen sind. Und wir verbringen eine gute Zeit und ich hoffe, dass es euch dann gefällt. In der Partei seit 2005, seit ich angefangen habe zu studieren eigentlich in Leipzig bin ich dem Grünen beigetreten und wenn ihr an weitere Menschen denkt, die ich interviewen könnte, Manu hat grüne-büren.de bin auch auf Mastodon grüne.social/slash Manu auf Instagram könnt ihr mir auch finden. Und beim Weihnachtsessen hat dann der Grüne, der neben mir saß, gesagt: Also hör mal, du wirst hier von uns zum Essen eingeladen, aber Beiträge zahlt sie nicht. Das geht jetzt aber nicht, hat er mir ein Beitragsformular hingelegt und dann habe ich unterschrieben. So eine Frechheit ja, <lacht> <diese Grüne. lacht>